Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Minecraft Projekt Pugna. Und ja, wir werden jetzt noch an die spot zu und davor gehen wir noch craften und dann geht's nach oben. Ja, genau. So 3, 2, 1, jetzt. Yep. Go. Jetzt ist anscheinend keiner oh. mehr auf dem Server, obwohl wir eigentlich zwei Sekunden noch mhm. aufnehmen. Ja. Yeah. Oh ja. Oh, mein Spielzeug ist weg. Hey, das ist das das kann ich ja gleich <lacht> yeah. Ich kann jetzt halt nur genau zwei Dinge machen, gell? Macht Mach die dann mal schnell. Ich bin jetzt 4,5 Spitzhack im Inventar. Okay. Nicht schlecht. Also ich bin jetzt aufs Wurdeer geworden. Ich muss irgendwas verzauern. Guck, ich gebe mir Spitzhack. hier, ich verzauere dich, gell. Wo bist denn du denn? Ja, kommst du mit? Da so, bin leider Sorry, so ich weiter von. Soll ich zu dir kommen? Ja. Oh, transcript: Ich kann eine Verzauberungstable gerade nicht abwarten. Danke. Das uh. <lacht> sind First World Problems hier. Ja, ich würde jetzt machen. Fischen, schieße kurz. Akku. Aha. Gucki, ich kann dir gerne noch was verzauern, wenn du willst. Was willst du machen? Oder du kannst schauen, ob du es verzauern kannst. Was willst du verzauern? Ich will mal Hörn auf Bot 1 Warte, ich gebe dir kurz einen Hörn und ich stelle dir die Ding hin da. Schau mal aufs Bot 1 aufbringst. wie du bringst Sagst eins? Ja Ja, siehe Ja, machen wir, ja geil, aber da gibt es noch eine Erdermat Vor dir uh, <lacht> <your ultimate>. <lacht> <lacht> oh, Nice Output transcript: Ich jetzt alt, dass du eine Kohle uh? hast. Ja, was? Ich hab alles ich, Meine Boots haben Protection, Feather Falling und Unbreaking um. Was hast du meine, meine und <lacht> was, was noch für einen Lack? Was hast du denn das geschafft? Ich weiß es nicht, wie ich das ja, du das gemacht hast. Ich hab die 3000 bestimmt. Lack 3000. Hey, irgendwas wollt ihr wegschmeißen. Was ist das Schwert? Wir haben einen Hörer. Was machen wir jetzt da? Dias noch einmal, ein gell? An Dias-Bob. Hm? Ja, ich habe mal kurz in die Richtung. Hast du eine Kohle? Oh, transcript: Oder ich genug, ja? Ja, ich muss auch nicht mit dir. Ja, mach ich. Oder <lacht> das ist das so vorgestellt? aber mal eine andere Richtung da. Ja, in die ja, Richtung. Rein der Richtung, wenn du guckst, die anderen. Nicht, nee, dass du den ganzen Gang wieder zurückreizst. Tak, tak. Ah, hast du mir gegeben, gell? Mhm. Ja, passt. Ja, gut, habe ich angefunden, das ist nicht schlecht. Oder, jetzt haben wir schon langsam einen ziemlich guten Gutverrat. Ja, das ist eigentlich gut, dass wir gut anfinden. Ich kenne ein paar einige gute aus. Stimmt ja. Ja, zu also zweit musste sie schon wieder halbieren. Ja. Hm. Dafür geht es nicht doppelt so schnell. Eigentlich brauchen wir noch einen einzigen Dia-Spot, Das ist es reichen. Hm? Ja, also wenn du einen Zauber-Spot hast, was du gefunden hast. Ja, das geht nicht. So das war echt ein bisschen unlucky. Hm. Zweimal einen zwei spot angefunden. Ich <lacht> habe Höhle gefunden mit Witch. Ja, du ja, musst aufpassen, was ist die, die Vergiftung. Häusen. Ist nicht so da, ne? Ja, sind schon die vergiftet, das ist da. Hey, war nicht, dass du jetzt stirbst mit Full Deal, ich sag dir das. Nein, Poison Dann geh ich dann mit dem Amboss daher und mach mir alles auf Pots, 2, Alter. <lacht> das war die Ansage. Das war die Ansage. Alles oh, schon verwehrt. <lacht> alles klar. Ey, guck ich, noch nicht sterben, es einmal so gut läuft im Leben. Mhm. Die Creeper rennt schon nochmal da. <lacht> ich glaube wir rennen jetzt Die Creeper schaut auch ziemlich nice aus. Ja, soll ja, ja. ich hinlatschen, meinst du? Creeper, wo ich? Willkommen. Ich lasse dir immer meistens. Ah, die ist also. gefunden, die ist gefunden. Ja, passt. So, weg, ich nehme alles mit, gell? Bam. So, wie weit? Ja, das ist gut. wurscht, ich ja, nehme okay. das mit. Auf, fach Oh, Es alles ja, ja da ist nichts mehr unten. Ja da. da aber auch schon Mindestens ein Dreier Spot. Es gibt aber gut. Ah, das ist schon wieder schlecht. Eieiei. Dreier Spot war? Nein, mindestens ein vierer Spot. Geil. Mindestens fünfer, sechser. Ja, das heftig ja. nicht. Ja, nicht. nicht. Der, der schon wieder. Sag so, ja, jetzt sieht jemanden an ja. Ja, warte da geht's zum Cookie, dann geht's nach oben. Wollen wir das wir machen? wir das machen, Ja, das werden wir gerne machen. Ja, ich geht zu dir, sieht Ja, aus Brinden geht halt das ganze Essen weg. aber ja, je, je, haben Wir mal die Leertasten drin So ungefähr. Das ist schon wieder Witch, Alter, ist nicht normal da ja, wäre aber gut, Alex. Ja, gut, wäre schon geil. Warte mal. Witch und Ich kenne wieder 20 anderen. Guck ich nicht nach, passt. Hopp. Nicht mal ein Leben verloren, nein. Haha. Warte mal, ein bisschen. <lacht> ja, ich weiß. Ja, Aber. Das zwei. Da sind wir noch fünf. I don't know, nicht. Jo, so. oh, hab ich noch irgendwas? Nein, nicht. Dias. Ist schon wieder Dias? Ja. jetzt geht's ab. Jetzt machen wir gleich Schärfe 3 da. <lacht> Ja, meine Spitzhacke gibt keinen Geist auf. Ich gebe es 15 Dias. Guck, da hast du eh noch nur Spitzhaken, da müssen wir mitten nach oben kommen. Noch zwei ganz voll. Ah, äh, fast drei ganz voll. Ja, das kennt sich aus. Aber es ja, war denn da oben? Da, wäre, da war ich jetzt, jetzt ein bisschen Wurzeln ab, oder? das ist nämlich der Dungeon. so, das echt ist bist du gerade genau in einer, einer, einer Minionschacht-Dungeon. Ja. Hey, der ist immer gut. Das ist ein Waggon, ja. ich hab einen Waggon. Aber ich stehe direkt der im übernehmen, ja, hey, oh, äh, lol, Alter, in so einer Dungeon kann man ziemlich viel zur Hand finden. Baut du ja, so, das wieder da mitnehmen Ja, mal still, Wir ja, greifen ja mal, Alter, was ist los? 500 Mal abbauen und herbauen. Ja. Und dann bist, ist da geht der ganze Spitzhacke drauf. Ja, durch. ich gewischt. Das Rücken verbraucht mir jetzt halt. Mhm. Ah ja, da bist du, lol. Ja, mit okay. und drei Stück Brot. Danke, du Scheiß. <lacht> Bisschen Almosen. Almosen, <lacht> <lacht> hey, hey was <lacht> Melonen ja. sieht's. Hey, hast du, zu, hast du? Wir könnten, Wenn wir blöd werden, Melonen machen zum Essen, <lacht> aber das zahlt sich nicht aus, gell? <lacht> <lacht> ja, wirklich ja, aber, mit, ah, mit Nein, aber wir müssen trotzdem warten, das ist fuck. Ja, guck ich mal, pro oh, Team darf man ähm, Spielen wem für Bogen mitnehmen, gell? Wenn du es halt dann haben möchtest. Bewohn. Bewohn. Ah, da ist schon wieder so ein Ding. Pfeilbogen. Pfeilbogen. Beilwohn. Beilwohn. Schatten ist 4 Buch gefunden, als ab. Was? Ja! Ja! Hallo, wie drin. Da noch irgendwas drauf. Geil. Deshalb geht mein in Lack des Todes. Alles klar. <lacht> Schadens 4 incoming. Hey, hab 4 mehr. und Respiration 3? Keine Ahnung, was das ist. Ich hab's schon gehört, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin da. Du da hast das gekriegt? Ich, ich hab die gerade gesehen. Ja. Da ist es gekriegt. Alter Schwede. Lol, das gehen wir gleich an. Warte, ich hab ein leichter Schadens 3-4-Schatz. Ja, das machen wir geil, oder? Ja, äh, genau, das ist nur da. Ich nehme da auch mal kurz ein bisschen Holz mit, damit ich nicht wieder das kleinste Tempo angehe. So, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Holz gekriegt. So, warte, machen wir uns das gleich. da. ein Chain? Chain ist aber für nichts, oder? Chain ist für nichts. Ja, warte, mal, machen wir uns das gleich. Ja, bin, also, okay. Respiration ist das beste Cookie. Nein. Nein, dann kannst du länger unter Wasser gehen, hast länger einen Atem. Jawohl, no. nice. aber ah, deshalb kennt das keiner. Mm. Guck, wo bist denn du? Da hinter dir. So, da da. Yeah. Ich mach mich schon ein Tierschwert. Guck, du kannst jetzt uh, Underwater-Fights machen. Hey, wer schießt denn <lacht> äh? da? Hä? Hallo? Es ist ein bisschen gefährlich da bei uns, ich geb's <lacht> zu. Nein, <lacht> right. nein. No, no. So, is, also, ich brauch nur ein Tierschwert. ist eigentlich mal. Hey, huh? das Respiration <lacht> geht jetzt aber voll. weg, aber das ist wurscht, stärker Output ist Wir haben ein Strachen. Wir haben ein Ist Wir haben ein Ja, schon. Ja, ein Strachen. Bam. haben so, auch Strachen. Wir Fight. <lacht> <lacht> Fight? So ge Wir Wir haben Ja. Strachen. Wir ein Strachen. Wir Ja ein Strachen. mal Ja, warte, haben <lacht> Ja, ich brauche jetzt noch als E-Kanitiz mehr als, als ein e oder? TNT machen. Ja okay, aber... Ich schnaufe mal, willst du nicht? <lacht> Nein. Vielleicht findest du den Hund Hast du irgendwas gegeben, Buki? Okay? 13 Diers. Ah, ah ja, lol. Oh, oh, Geil, cool. Alter. Einmal schwimmen. Ja. Ja. Ja. ja. Ich ja. Sag, wir gehen auf hier und gehen nether. Es bringt nichts mehr, dass wir da bleiben. Wir ja, die ja. Dierschwerter oh, soll ich ah. mir jetzt machen. Ich mach mal, Chef. Sechs Dierschwerter oh. außen. Was geht's denn da ja. aus? Scharpness? Was sich Scharpness 3 aus? Ich weiß ja, die machen mal ja, Scharpness. Wir haben alles kapieren wahrscheinlich. Oh, Wo gestehrst du dir das ab? Scharpness 1. So. Wie viel soll ich, kann. ich machen, Philipp? Oh. Wir brauchen eh keine Dias mehr, oder? Mm, no. Nein. 1. Max liegt da auf der anderen Seite. Ja. Ah, ich muss trotzdem was anderes verzaubern. Warte, kannst du auch uns verzaubern? Mhm. Ja, es blöd jetzt aber. Ey, wo ist denn Schatten da? Scharpness 2 habe ich ja schon. Scharpness 1 kann ich nicht machen. Kostet so 3 Level, aber. Ja, 3 Level hm? sind wohl stimmt. Ja. Ey, ich kann... Ich könnte mal ein 2 Dingschwert machen. Wenn wir mal irgendwas cool haben. Ah, das wollte ich nur schauen, mal. du machst. Ey, was ist? Ja, ich, ja, ich weiß, aber das kriegt man ja. so ja. ja. aushalten. Ey, wo ist denn das Schwert hinter? Da, Ha? Ja, er hat schon wieder ja, links. Ja, ja, oh. Schaden ist das schwer. Schaden ne äh, so. Noch eins, oder? Guck, schaffst du das? Schaffst noch eins, Alter, ja, ich kann... Ich kann den Bogen einfach mal so random... Oh, das ist nicht mal repariert. Ja, warte, craft noch... Äh, das ist Angst, ja, Spürt. Spürt. Na, was? es geht nice. Guck, geht luck. Ich weiß, ich bin lucky. Der ist 3 habe ich schon. Ja, und ich noch 6 Tiers, kann die 3 Schwerter machen. Nein, geht's nicht so. Dann geht es aber nicht ja, aus. Und für die Tester mache ich eigentlich auch mal. So. Weil ich vielleicht Feirespeck kriege und damit ich mehr Platz habe. Ich bin genug. Okay, okay doch nicht, habe nicht. <lacht> so, jetzt geht's noch ja. so, um. Okay. Ja, der passt. Alter, wir haben so, wir haben mehr als ein Stack. Gut, echt jetzt. Okay, das hätte ich fertig machen lassen. Können. Ja. So, alles ja. mitnehmen. Ich werde ja, die Dungeon wohl nicht weiter ja. ausfahren. Das dauert ja. lange wohl. Man findet geile Sachen, aber so einen Griff noch einmal zu machen, ja. ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, man muss. Ja, ich glaube, man muss. Ja, ich Du musst mal fett Lapis finden. Ja. Das Essen wäre schon langsam. So ein Naja. brauch nicht. So. Da so, wo nicht ausgeichtet ist, warst du wahrscheinlich noch nicht, gell? Okay? Hey, du bist du? Ich hab sogar drauf gekommen. <lacht> Aber da hat Schärfe 3 schon, geht halt auch auf. Na ja, warte mal. Ja. <lacht> Der Bot 2, ah, Bot 1, Tier, geht auch. Ja, ja. liest nicht einmal mehr Leben, merkst gar nichts mehr. Dauert okay. doch was passiert bei Bot 2. Es gibt einen dritten Stock an Art. Echt? Ja. Kappt okay. mhm. den gerade aus. Was hast du mit, mit Creeper hinten? Schau. Halt, mhm. ich geh doch ziemlich ab von mir, Gott. Ja, es ist das Schärfe 4. Das ist halt geil, wenn oh. du. Wenn man... Wenn man <lacht> Halt oh, ich kenne mir nicht Ich stirb da was wahrscheinlich. Ist, was er kennt nicht mehr aus. Hast du für Viecher das andere, ist sicher, oder? Ja, wir spielen auf Hardcore, da muss man schon ein bisschen... Ja, haben was. ist nicht echt, du Ist der Monster-Spawner? Das ja, du oder? Auf der Höhle des bringt sollst du halt auch nicht rausfallen. An dir findest dann bist du auch schon echt lucky. Ja, die, die hier ist findest du Kambäa, aber Lore. an Lore mit Kiste. Das sind zwei Hits? in der Höhle durch. das Ja, wir brauchen eine nicht Bahn, wir müssen wahrscheinlich nur gehen. Ja. Was liegt denn da alles? Was das? Hey, Sekunden. Sekunden wieder weg. Boah, schon wir? Wo das schon das. Hier ist also der da, da, ja, hin. da hinten. Da ja da. Einmal ja, so noch sein. kurz schauen. Ja, nein, das ist, ich lasse es lieber. Oder doch? Nein, jetzt holst du Nein, Alter. Ja, gehen wir auf ihn, <lacht> gehen wir auf ihn. Wir haben nur 6 Sekunden. Ich sollten <lacht> ja. nicht so gefährlich ähm, ausloggen. <lacht> Nehmen 10.000 Viecher. Ja, ja, Alex, was ist das? Was ist die Invasion, cool. Alter. Alter. Alter? Ja, die ganze Zeit auch schon. Ich hab Schärfe ja 4 und dann kommt die Invasion, oder was? Warte, bauen war wir uns da irgendwo zu. Guck ich kurz da, oder? Baut es auf einen Gangweg auf, bis... Die ja, Welt. bis die Zeit das ist, bis jetzt Scrawl. Dann scherzt sie nicht mehr aufhören. Der Spitzagriss ist ja schon weg. <lacht> <lacht> <lacht> Alex, was machst du zum Essen? Nächste Tage für mich. Was ist? Hast du nächste Folge noch zum Essen für mich? Ja, ich habe noch was zum Essen, ist die ganze Zeit nur Rotten Na, no, ich bist so Sandler. Ja, was? Boah, nice Folge. War, war geil, ja. Ja. Dias. <lacht> <Cheers>. Schärfe 4. <vier, lacht> Schärfe 3. <drei. lacht> noch 6 Dias übrig. Aber der nice. Deck cool. Na, das ist mega nice. Läuft richtig gut, ja. War nice, ja.